Felix und ich haben neulich den ultimativen Multiversus-Wettkampf ausgetragen, wer der beste Multiversus-Spieler aller Zeiten ist. Doch was Felix nicht wusste, naja, ihr werdet schon sehen. Felix, möchtest du eine bestimmte Map? Ich möchte auf die Toilette. Okay. Ich möchte nur, dass du weißt, es steht einiges auf dem Spiel. Der Gewinner ist erstens für alle Zeiten der ewige bessere Spieler. Einfach nur, damit das schon mal klar hey, das ist. das haben wir nicht ausgemacht. Und vor allem der Verlierer. Muss mir am Ende einen neuen Controller kaufen, weil mein Controller geht immer noch nicht so ganz. Kann ich noch einen Rückzug machen? Los geht's! Felix, du hast gerade eben Probleme damit, gegen Harley Quinn zu spielen, ne? Wir machen übrigens, wer drei Matches gewinnt, hat gewonnen, ne? Ja. Also Best of Five. Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Da kann ich mich jetzt einspielen. Oh nein. Warum machst du das, Anton? Warum ich bin nicht so gut das? mit Harley Quinn, aber ich habe mich gerade ein bisschen mit Harley Quinn eingespielt. Ich hoffe, es reicht jetzt, um dich zu rasieren. Die andere Harley Quinn war auch nicht gut. Ich war einfach nur verdammt schlecht. Ich hoffe, dass du verdammt schlecht bleibst. Bitte. Ich, hab, ich bin gerade so gestresst, weil mit Harley ja, Quinn hatte ich, ich immer gelernt. fette Probleme. Ich hoffe, dass es so bleibt. <lacht> Ich ja, wäre sehr zufrieden, wenn das so bleibt. Es ist ja nur das erste Match. Von drei hm. Matches, die ich gewinnen werde. Ja, von alle. zwei. Und drei gewinne ich. Okay. Oh, Mist. Ich wollte gerade Schild nach oben machen, weil ich andere Charakter gewöhnt bin. Hm. Mach noch dein Schild. Mach, mach, was du willst. Du wirst, oh. du wirst sterben. Irgend Irgendwann vielleicht. Ja. Dann machst du immer so fallen. Hast Weil das Harley Quinns Fähigkeit ist und ich muss ihn nutzen. Muss du gar nicht. Du kannst auch einfach nichts machen mit dir. Du kannst auch einfach sterben mit dir. Und mich gewinnen lassen. Warum wolltest du mich gerade mit dem Hammer schlagen, hä? Ja? Wollte ich gar nicht. Das gehört sich nämlich nicht. Ich würde es nie machen. Oh. <lacht> Oh Mist, ich kann die Fähigkeit nicht aktivieren, während du mich haust. Okay. <lacht> ja, Felix, hast du Angst? hatte ja, Angst? Angst, ich war da ein bisschen zu weit oben für meinen Geschmack. Für deinen Geschmack, für meinen Geschmack nicht. Für meinen Geschmack war ich sehr weit oben. Für meinen Geschmack brennst du zu wenig. Oh, das war richtig dumm von mir. Hm. Ha! Das war ziemlich Warum lebst du? Ja, ich hatte nicht mal 100 Schaden oder so. Okay. Jetzt hatte ich 100 Schaden. Was, denn? Ja, was, was, was, was machst du? <lacht> ich bin aber auch gerade sehr konzentriert. Ich will dir einfach nur vier Schaden drücken. Und das machst du! <lacht> <lacht> Nein! Ich Muss dachte, dachte gerade, du prügelst mich in dein Loch rein und <lacht> ich komme auf der anderen Seite wieder raus. Das geht leider nicht. Es wäre lustig, mhm. wenn du mich da zumindest reinpudeln würdest. Oh nein! Das war mein Fehler! Oh mein ich wollte den, einen anderen Move oh. machen, ja! Okay, okay, okay! Stirb bitte! Tu mir den Gefallen und stirb! Oh mein Gott, das war so knapp! Ich will jetzt wirklich nicht sterben. Will ich jetzt ganz. Hä? Nein! Stirb! Ich war noch in der stopp. Luft! Ich war in der Luft! Ja. Nein! Oh. Du Ehrenloser! Es ist noch alles offen. Ja, natürlich ist alles offen. Ich hab über 100 Schaden. <lacht> so, und an der Stelle breche ich dann erstmal ab. Das Match ging zwar noch weiter, weil wir vier Leben haben, was ungewöhnlich ist. Normalerweise spielt man mit zwei Leben. Aber wir haben während des Matches dann festgestellt, dass vier Leben einfach viel zu viele sind. Es war so kraftraubend und Felix hat am Ende dann auch noch gewonnen, weil ich einfach nicht mehr durchhalten konnte. Und das möchte ich euch einfach ersparen. Felix hat das Match gewonnen. Wir gehen jetzt weiter in die nächste Runde. Nein! Ja! Ich habe Ausweichen gedrückt. Warum hat er nicht ausgewichen? Okay, GG. Du hast das erste Match gewonnen. Aber das war nur zur Aufwärmung. Das war so intens. Ja, du, du hast halt wirklich dazugelernt über die Runden. Das ist blöd. Warum haben wir vier Leben gemacht? Ich habe 523 Schaden. Aus. Oh Gott. GG. Okay, okay. Wir stellen jetzt wieder auf zwei aus dem Ring. Und mhm. es geht in die zweite Runde. Oh Gott, jetzt muss ich gewinnen. Wir können noch drei machen. Das wäre so ein guter Mittelweg. Klapper. Okay. Okay. Ich muss nur noch zweimal gewinnen. <lacht> ich muss dich nur noch dreimal besiegen und das wird einfach. Oh. Ich, weiß nicht, ich sag bei jedem Helden, den ich sehe, oh, nicht <lacht> der. Aber oh, es ist das wirklich bei jedem. <lacht> Ach Mensch, ich hätte, ich hätte dich besiegen können. Ja, das wäre wirklich möglich gewesen. Es gibt halt diese zwei Attacken von Harley Quinn, mit die ich immer falsch einsetze und einmal bin ich dadurch gestorben. Mhm. Ich habe sowieso nicht Angst vor deiner Quinn, sondern vor deinem Jake oder was auch immer noch kommt. Ich habe Angst vor dir. Okay, das ist gut. Okay. Oh mein Gott, kannst du bitte aufhören? Kannst du Vielleicht. bitte aufhören? Nee. Aua. Ich habe dich zwar oft getroffen, aber ich mache viel weniger Schaden als du, weil ich bin ein Tank. Ich kann viel aushalten, mhm. aber nicht viel Schaden ausrichten. Das finde ich halt immer so blöd. Warum springe ich da rein wie so ein Trottel? Hast gut gemacht. Keine Sorge. Bin wirklich stolz. Bin nicht mehr stolz auf dich. Bin überhaupt nicht mehr stolz auf dich. Kannst du nicht einmal aufhören? Auf. Ah, falsche Attacke. Ich mache auch immer falsche Attacken. Wolltest du mich gerade schlagen? Nein. Das, ich weiß nicht warum, aber ich fand das gerade frech und das obwohl wir <lacht> gegeneinander kämpfen. Du bist eine Frau, ich würde nie eine Frau schlagen. Ich bin ein Gentleman. Lass mein Tresor in Ruhe. Lass mein, mein Tresor, nicht Tresor in Ruhe. Ruhe. Ich lasse mich aber von dem Tresor viel zu oft treffen, ne? Ich mach das. Oh mein Gott. Ja, es oh, bringt kaum echt. was, leider. Ich wünschte, die Peitsche würde mehr machen, wenn man damit trifft. Weiß, man hat sie so selten und sie macht so wenig, aber naja. Und, und es ist so schwer, damit zu treffen, meinte ich. Hm. Ich spring einfach rein! Anstatt rüber zu springen, springe ich rein! Wie oft passiert das mir das? Das ist sehr nett von dir. Ist das nicht nett? Ja, ich bin, ich bin halt immer so einer. Ja, siehst du? Siehst du? Das ist dein, diese Rakete, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht gegen Bugs Bunny spielen. Mit Harley hast du aber viel, äh, viel besser aus. Ist, ja, ist, es ist, ist mit Wonder Woman ich. schwieriger auszuweichen, weil sie ist schwerfälliger. Mhm. Sie ist auch ein Tank. Okay. Oh, das war kurz. Hey, du hast sogar meine, meinen Cooldown noch getroffen. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr nach unten gehen. Unfair. Gott sei Dank. noch an du springt auch so wenig. Hm? Hat mich der Save schon wieder ich... getroffen? Ja, ich weiß nicht wie, aber es hat dich getroffen. Oh, das hätte dein Ende sein können. Das, war gut, dass das du ist alles mein bist. Ende, merke ich gerade. Ich werde gegen dich verlieren. Ja, siehst du? Nee, nee. Noch ist gar nichts entschieden. Du kommst das Comeback nie ever? in meine Range. Du willst immer abhauen. Ja, das ist eigentlich so der Plan. Das Problem ist, dass ich gerade wirklich nicht gut spiele jetzt. Lass mich nur treffen! Ich versuche es! Nein! Bitte! Danke, das dass das schwer. nicht so viel Range hat. Oh Gott! Es trifft <lacht> mich jedes Mal zum Glück dieses Mal nicht. Ja, der hat. Ich drücke Ausweichen, aber es, ich kann es einfach nicht. Oh Gott! 2-0, gut. Okay. Nur noch einmal, nur noch einmal. Nur noch einmal. Ich lerne, ich lerne aus meinen Fehlern, Felix. Du sagst nur noch einmal. Nur noch einmal gewinnen für mich. Ich, ich sage nicht, dass wir nur noch einmal spielen. Dank meiner Fähigkeiten ist das kein. Aber dieses eine Mal, das wird nicht mehr kommen. Aber ich bin jetzt schon so nervös. Ich kann nicht mehr. <lacht> Conny macht jetzt Comeback, ich hoffe echt nicht, oh Gott. <lacht> jetzt kommt der Jake. Ich muss sagen, ich habe so lange nicht mehr mit Jake gespielt, dass ich glaube, dass ich ihn gar nicht mehr so gut kann. Ich brauche eigentlich noch mal ein Match, um mich mit Jake einzuspielen, aber... Das hast du ja jetzt. <lacht> du hattest jetzt viele Matches, um dich mit Bugs Bunny einzuspielen. Ich kann auch niemanden außer Bugs Bunny. Natürlich, du hast alle Ora äh, lilanen Charaktere, immer zur Auswahl. Ja, aber ich kann niemanden spielen. Ja, ich doch auch nicht. Okay. Okay, ich erinnere Jake. Oh, ich hasse Jake. Warum hasst du Jake? Er hat ein Skateboard. Und er macht mich tot. Ich muss weg. Ich will nicht. Ich will nicht an Jake sterben. Ähm. Was war das? Können wir das Match irgendwie neu starten? Okay. Das war irgendwie ganz weird gerade. Tut mir leid. Aber. Hä? Warte kurz, ich muss. Ich muss kurz in meinen Chat. Ich bin kurz AFK. Mhm. Okay, ich bin wieder zurück. So. Okay. Okay. Ich hätte angreifen sollen, wo ich noch konnte. <lacht> ich hätte wirklich angreifen. Oh mein Gott. Das war, auch, alles das war alles geplant von dir. War alles geplant von dir war alles geplant. Wir, wir sind doch ganz normal auf uns zugelaufen. Guck mal, wie viel mehr Schaden du machst. Mit ja. deinen Attacken. Das ist auch so schlimm an Bugs Bunny, der macht so viel Schaden. Ich liebe ihn. Bugs Bunny ist einfach ein Held. Er ist mein Held. Puh. Okay. Mhm, falsche Attacke. Gut. Aua. Guck dir das an. Ne? Ja. Irgendwas muss, muss ich ja können. Neben den ganzen anderen Sachen, die ich kann. Aua. Ne, wie viel Schaden du machst und wie wenig Schaden ich mache. Please. Please, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Mm. Okay, wollte. Als, Nein! Ob, als ob ich da Nein! reinspringe. Du hast die Fähigkeit, dass das Ding fliegen bleibt, aber nutzt es nicht einmal in allen Matches davor? Ja, ich benutze die Fähigkeiten nie. Okay. Außer wenn ich mir denke, ich könnte sie jetzt nutzen. Und das ist sehr selten. Ja, passiert ständig. Okay, das war verdient. Aber ich werde gerade abgelenkt, weil auf einmal meint Adobe Update für Premiere verfügbar. Willst du nee, es wegblicken? Nee, es ist schon weggegangen. Ich habe nur die ganze Zeit okay. hingeguckt. <lacht> nicht ablenken lassen wie ein echter E-Sportler. Ja, das ist zum Vieren. Ich habe dich jetzt einmal gehittet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das gerade auch gar nicht. Oh Gott. Du läufst immer weg. Ja, ich brauche mein, mein, mein Safe Space. Ein Safe Space. Du brauchst ein Safe, du Ehrenloser. Das auf. Du machst so viel mehr Schaden im Nahkampf als ich. Mhm. Okay, weißt du was? Ein ja? Ja? Nur, es werft Kuchen, wenn du dich traust. Was ist das? <lacht> ah, den kenne ich! Das ist, aus, das ist die Kuchenwerfmaschine äh, zum Pranken aus Finn und Jake. Adventure Time. Okay, kämpfen. Okay. Ich, ich gucke so wenig Adventure das? Time. Ich bin gerade so stolz, dass ich das Ding erkannt habe. Ich hätte es nicht erkannt. Oh Gott, oh Gott. Die ist dafür da, um Jack zu pranken. Aber hat wohl mhm. diesmal nicht geklappt. Es ist alles super. Es ist, es ist alles super. cool. Wenn du Part of a Team bist. Das hätte was werden können, aber leider nicht. Ja, leider nicht. Aber, weißt du, ich habe auch kaum Attacken, mit denen ich dich finishen kann. Ich liebe kaum Attacken, mit denen du mich finishen kannst. Weil die wenigen Attacken mit denen ich finishen kann, gegen die hast du gute Konter, mit denen du mehr Range hast als ich. Das war dumm. Lass mich kurz hier rüber. Das war dumm! Ah! Ich will einfach nur auf den Boden, bitte! Ja? Nein! Ja! Nein, eins ab. ab! Wie? Ich wollte unten durch. Ja, ich hab's ich gesehen und gestimmt. ich dachte du schaffst das, aber du bist irgendwie noch mit der Hitbox reingekommen. Ja. Oh mein Gott, danke Felix. Ich war so angespannt, ich habe einen Schaden mehr gemacht. Ein. Okay, es steht 2 zu 1 für dich und es geht weiter. Okay, Felix, okay, okay. wollen wir diese nächste Runde beide einfach auf zufällig drücken? Okay. Okay, wir drücken jetzt beide auf zufällig. Ich drücke einmal und dann wähle ich aus. Okay. Oh Gott. In meiner Aufnahme und in meinem Stream sieht man, ich habe nicht geschummelt. Und was hast du? Ich war kurz davor zu schummeln, aber ich habe auch nicht geschummelt. Okay, ich bin gespannt. Oh Gott. Oh, das wird schwer. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Die ist super einfach zu spielen. Das Schlimme an, an Wonder Woman ist, wenn du gegen sie spielst, sie wird immer und immer besser mit der Zeit. Weil man lernt sie so leicht und so schnell. Deswegen darf ich dich gar nicht erst mit ihr spielen lassen. Ich darf nicht zulassen, dass du mit ihr spielst, sonst, sonst ist es aus für mich. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Okay, volle Anspannung. Okay, ich hab das, ich hab das. Ich hab das. Und die anderen Sachen sind einfach nur Schläge. Das. Okay. Zu wissen. Du hättest mich auch einfach schlagen können, du ich nicht warten müssen. Ja, ich war so ein bisschen Ehre. Und ich meine, es funktioniert ja. Guck mal, wie schnell du jetzt sie schon gelernt hast. Naja, ich schlage einfach wie mit jedem anderen Ich weiß, Charakter es auf. ist aber so einfach mit ihr. Und mit Harley Quinn muss ich... Natürlich, wenn ich an dir dran bin, kann ich auch eine Combo raushauen. Aber ich muss erstmal nicht rankommen. Und es ist so schwer, an Wonder Woman ranzukommen. Hm. Ah, das ist das Ding, mit dem ich mein Schild machen kann. Okay. Ich hasse diesen Move von dir. Genau, ich auch. Der Move ist das Schlimmste. Ja, ist er. Oh. Oh, schade. Ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich gerade in die Falle gegangen bin oder schlecht. Weil sonst hättest du mich, äh, dich mit, meinem, mit deinem, du weißt schon, Ding getroffen. Ich denke nicht. Ich schon. Oh ja. Ah, das war eine falsche Attacke. Hm. Natürlich, weil du sie so gut kannst. Ja. Main. Mainet ich maine die seit Jahren. Hm. Aua. Bitte. Ich muss dir nur viel Schaden machen. Oh, meine... meine... Neutral macht den gar nichts. Okay, wissen? Deine, ähm, down -Tilt, ähm, ist wack. Aber sonst sind eigentlich alle Attacken gut. Für die Down ist die, die ich am meisten liebe. Ja, ich weiß. Kannst du jetzt endlich sterben, bitte? Ich bin dabei. Ohne das Auto wäre ich, glaube ich, schon gestorben. Danke, Batman, dass du das Auto hier platziert hast. Ja. Hallo? <lacht> Als ob! Ja, wenn du mich in die falsche Richtung schlägst, selber schuld. 6-9. <lacht> hm. Hör auf, das zu kontern! Ich hasse es, dass du so schnell angreifen kannst. Dann habe ich gar nichts davon, dass ich mit ihr so schnell angreifen kann. Hm. Ja, bist du versichert, hä? Vielleicht. Weiß gar nicht. Will ich die ganze Zeit ihre Down machen. Ja. Es gibt dafür zwei Attacken, die ich äh, machen will, aber nicht kann, ja? Wir sind praktisch the same. Oh, das war dumm. Siehst du, jetzt habe ich die Attacke gemacht und damit laufe ich dir halt immer so ins Visier rein, und unter Schutzlos. Ah ja. Oh, das war schon. Ich hab, oh, ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe gerade verloren, weil ich statt, statt YX gedruckt habe. Nur e deswegen. Echt? Aber du hattest dein Schild oben. Also... Eigentlich hätte dein Schild das blockieren können. Ich bin froh, dass es das nicht getan hat. Okay. Ja, ich hatte aber, ich wollte mein, mein Schild, mein, mein Rundumschild aktivieren, aber ich habe X gedrückt statt Y. Ah. Und deswegen hast du mich erstmal zur Seite schlagen können. Ach so, okay. Tja, 2 zu 2. Und damit kommen wir auch schon zu dem Punkt, mit dem Felix nicht gerechnet hat. Und zwar, ich habe keine Lust mehr. Das Video ist lang genug. Tschüss.